nicht wahr Heute machen wir mal ein gestückeltes Video, weil wir sind nämlich österreichisch wandern. So ich wie es sich nicht, ich, gehört. Also ich fühle mich ansatzweise wie zu Hause. Also es erinnert mich an zu Hause. Ja, das Einzige ist, wir äh, machen die etwas leichtere Variante von oben nach unten wandern, weil hier gibt es nämlich eine Seilbahn, die wir benutzt haben. Gibt es auch Fotos von, mit der wir hochgegondelt sind. Die ja auch ziemlich wie bei wie bei in den Alpen ist. Wie wir uns ja, die war so eine kleine so eine kleine, süße Und sind bis auf 1800 Meter hoch. Ich bin, ich, wir gucken immer ab und zu hoch, weil wir so Stimmen hören, aber ich glaube, das sind die zwei japanischen Mädels, die gerade an uns vorbeigelaufen sind. Ja, es gibt ja auch ein bisschen Publikumsverkehr wie tatsächlich. in Österreich, wie in mhm. Österreich auf den ähm, ja. Also ich wollte nur kurz, witzig war, wir sind nämlich hoch und wollten, dann haben schon geplant gehabt, wir fahren hoch und laufen runter. Und dann sagen wir so zu ihr, hat sie uns den Preis gesagt und da war ich so, nee, ist zu teuer und dann habe ich gesagt, nee, One-Way, oder? Da war sie so, äh, two hours. Ja, ja. Und dann haben wir so, hi. Und hat ja. sie noch eine Schublade aufgemacht, ein Foto genau. rausgeholt und das Bild gezeigt. Dann hat sie zwei Bilder gezeigt von dem Weg, wie der aussieht. Und da ist halt ja, kein Wanderweg und halt kein sehr schön präparierter, sage ich jetzt mal, einfach ein wilder Wanderweg so. Und war so, so, so sieht das aus. Und wir so, ja, passt, machen wir. Ja. Und äh, genau, deshalb sind wir hochgefahren und laufen jetzt runter. Ah ja, und nachdem wir gesagt haben, ja, machen wir hat sie ein Heftlein rausgeholt, wo sie sagt hat, Name, Telefonnummer. Ja. Also, was unterschreibe ich denn jetzt hier? Ja, hast du ja nichts. Nee, aber ich war fast so wie, ja, ihr geht auf eigene Gefahr. Wir haben euch gewarnt. Genau. Nee, ist sehr schön. Äh, ihr werdet es auf den Fotos sehen. Es ist tatsächlich ein, ein richtiger Wanderweg, nicht so ein Touri-Flachding, wo man bis zum nächsten ja. Schrein latscht und fertig. Und äh, ja. Kurze Jause gab es. Zwei gerade. Stunden hat sie gesagt. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Wir machen allerdings auch äh, gerade kurz Jause und haben außerdem ab und zu mal Fotos enthalten. Ja, so. genau. Ja, wir gehen ja. ganz ja. gechillt, entspannt. Die Tonqualität bitte ich etwas zu entschuldigen, aber die Mikros habe ich heute mal zu Hause gelassen. Bis später. Bis später. Und ich <lacht> war, again. So, wir haben es jetzt geschafft. Es ist kurz nach vier. Da ist ja mit gemütlich runterlaufen. ist in äh, zwei Stunden sozusagen gepackt. Allerdings sind uns kurz bevor wir das erste Video gemacht haben, zwei Mädels entgegengekommen, von unten nach oben. Also die hatten quasi noch 200 Meter vor sich, bevor sie oben waren. Und die haben, als sie unten beim Schreien waren, fast äh, nee, als wir also fast unten waren beim Schreien, haben die uns wieder eingeholt. Das heißt, wir sind quasi hinterhergerannt. Das heißt, man schafft das durchaus, sorry für den Sound, man schafft das durchaus wohl auch in einer Stunden. Ja, aber die waren, die waren halt wirklich zugegeben. Okay. Ja. Unfit. Ich muss lauter reden, glaube ich, sonst hört man dich nicht. Oh, okay. Ja, jetzt warten wir hier auf den Bus in Torii. Der ja, kommt. Und immer so negativ. Der kommt bestimmt. Der kommt immer. Wir sind in Japan und pünktlich. Genau. Und fahren dann zurück nach Petrus Station. Und dann. Äh und es gibt heute ein Geburtstagsfest. Äh, bei den bildenden Künstlerinnen im, im, im Station End. Äh, mal gucken, was da bei los ist. Bis später. Warte